Grüß euch bei Natürlich gekocht, heute zu unserer Weihnachtsausgabe. Und zwar dreht sich halt alles um die, man riecht ja schon, weihnachtlichen Gewürze. Und ich bin halt da mit der Edith, der Bloggerin und Seminarbäuerin, die halt mit mir ihre geheimsten Keksrezepte machen wird. Und natürlich gibt es von mir auch noch einen, ja, punschig, hochprozentigen Trunk, den wir dann zu unseren Keksern genießen werden. Musik Grüß euch bei natürlich gekocht, ja, ich hab's heute nicht weit, weil ich bin halt in meiner Heimat unterwegs mit unserem Elektroauto. Heute dreht sich bei uns alles um Weihnachtsgewürze, um Punsch, ja, um die Weihnachtszeit eben. Und da bin ich gespannt, was die Bediener heute für eine Challenge hat für mich. Ja, die Gewürze, die wir im Winter gerne verwenden, sind zwar überhaupt nicht regional, aber es hat sie fast jeder daheim und verbeckt sie gern in Lebkuchen oder in Keksen. Schon 330 nach Christus haben Gewürze zu Kriegen geführt. Sie waren ein absolutes Statussymbol für Macht und für Reichtum. Erst wie die Handelswege kürzer worden sind und es zu mehr und mehr Globalisierung gekommen ist, ist es auch zu einem Preisverfall gekommen. Und rund um das 19. Jahrhundert waren die exotischen Gewürze auch für alle anderen gut leistbar. Sie waren aber immer schon an Medizin und daher sollst du heute, Markus, Muskat, Gewürznelke und den Zimt einbauen. Außerdem den vielleicht nicht ganz so bekannten Galgant. Wir wollen uns aber heute auch mit Dörrobst und Gläzen beschäftigen, auch die sind voll von tollen Inhaltsstoffen. Und ein wärmendes Wintergetränk mit guten Gewürzen brauchen wir auch heute noch von dir. Ja, Bettina, du hast mich wieder gefordern heute, gell? aber ich habe da schon ein super Rezept, nämlich ich treffe mich heute im Augut mit der Edith, die hat einen eigenen Blog, nämlich Kochen und Backen mit Edith, die hat ganz bestimmt ein paar lässige Keksrezepte für mich und da schaue ich jetzt auch noch gleich in den Hofladen vom Augut und werde dort einmal schauen, ob es ein paar Sachen hat für mich, nämlich vielleicht ein bisschen Butter oder Marmelade, die man dann für die Keks bestimmt brauchen. Servus, grüß dich. Hi, servus. Hi, servus. Du, jetzt bin ich da bei euch im A gut ja. Wir haben ja eine spezielle Geschichte heute. Und jetzt haben wir gedacht, ich muss man natürlich da bei dir was mitnehmen. Ja, unbedingt, gern. Und ich habe ja gesehen, ihr habt da wahnsinnig viele Sachen. Du, wie lange macht ihr das eigentlich da schon bei euch jetzt? Ja, also unser Hofland, der ist seit 2006 da. Da haben wir Eltern die Vermarktung aufgebaut. Und ja, das ist halt unser, unser Leben da. Also ich konnte auch da am Hof weiterarbeiten. Wir brauchen nichts Tee hingehen, wir machen eigentlich alles selber. Wir haben äh, einen kleinen Bauernhof dabei mit Rindviecher, also echte Binsgarerrinnen, nur reinrassige, mit Herner. Und da wird halt auch alles selber verarbeitet. Also die Milch zu so Kaas und Butter, das glaube ich, konnte man für die Keks brauchen. Und ähm, ja, Fleisch, Frischfleisch, äh, Mama tut gerne Marmelade einkochen. Ja, ein bisschen Schnaps machen, Likör umsetzen und gemischt. Das heißt, da war im Prinzip wahrscheinlich auch relativ hoher Energieaufwand, Gell? wie seid ist das da so unterwegs? Nachhaltigkeit wird euch sicher wichtig sein wahrscheinlich, ne? Wir haben eine große PV-Anlage da, die erste haben wir 2009 gebaut, da wäre eigentlich der ganze Strom nachher für die ganze Produktion also hergenommen, der Überschuss, was wir halt nachher haben, wird dann in die Salzburger G eingespeist. Ich glaube für die Edith da die ich was mitnehmen, nämlich haben wir auf jeden Fall Butter und Marmeladen, ja. damit sie sich was aussuchen kann. Dann riecht mir da was zusammen. Also jetzt ein Keksbrochen, eine und Marmelade Herr Weihnachten einfach dazu. Okay. Einmal ein bisschen was anderes war ein Holler Zwetschgen. Oh ja, das klingt gut. Ja. Und ein Klassiker ein Ribisel. Ah ja, Riebissel, ja, perfekt. Ja. So, dann haben wir da Erinnern. Butter. Oh ja. Ja? Und den Hollersirup, den darf man auch nicht vergessen. Den haben wir schon mal schaut. Aber du willst dann ah, Bären, oder? Ja, holunder Bärensirup, der ist super. Den, den schnappen wir uns. Dann habe ich ja. mein bei und dann werde ich jetzt einmal zu Edith schauen und schauen, was die so vorhat mit mir. Super, ein gutes Gelingen. Danke dir. Bitte. Edith, servus. Grüß dich. Markus. Schau, ich habe da jetzt schon was mitgebracht heute für dich. Du, ich habe gehört, du äh, bist Bloggerin. Erzähl mir mal was drüber. Was machst du da so genau? Ja, Bloggerin. Das ist eigentlich ein bisschen aus der Not heraus entstanden, weil ich bin ja eigentlich und das hat ein bisschen gebracht, bis das, das ähm, unter die Leute gekommen ist, dass ich eben Kurse mache und dass da jeder kommen darf. Und dann ist der Lockdown gekommen und dann habe ich mir gedacht, so wie bleibe ich jetzt mit meinen Kurse einfach ein bisschen... Präsent bei den Leuten und dann habe ich ab und zu mal ein Rezept ins Internet und das ist dann so gut angekommen, dass daraus eigentlich mein Blog entstanden ist. Das ist nämlich auch mein Stichwort. Ich habe gehört, du hast da so ein bisschen die Geheimrezepte heute. Vielleicht kann ich noch was lernen. Aber ich habe für dich schon einmal so pro forma äh, im Hofladen geshoppt. Ich habe für dich Marmeladen mitgebracht, äh, Bauernbutter und ein bisschen an Schnaps, glaube ich, können wir brauchen. damit was fangen wir an? Wir fangen mit dem Glatzenbrot an. Super, perfekt. Und da darf man gleich die wir haben Schnaps raus. Dann starten wir mal gleich los, oder? Sehr gut. Das Wichtigste ist eben, dass man die Fülle am Vorabend schon vorbereitet, damit die gut durchzieht. Und da tun wir jetzt die Zutaten einfach schneiden. Also die Klotzen, die haben wir schon im Wasser gekocht, weil die sind ja getrocknet und ganz dass die drucken, ein dass sie einfach wieder saftig werden. Die Feigen schneiden und die Aranzini ein bisschen fein hocken. Ja. Mir persönlich schmeckt es einfach besser, wenn alles ein bisschen fein gemacht ist, aber nicht zu fein. Sauberpick an eine Geschichte, gell? Ja, aber weiß, da gebe ich dir einen Tipp, du kannst das Messer kalt abwaschen, dann ist der Kleber wieder dahin und dann lässt es sich wieder viel besser ja. schneiden. Und die Rosinen, die nehmen wir so, wie die sie Rosinen sind? Die Rosinen nehmen wir so, wie es sind, die habe ich noch gewaschen. Ah Ja, super, ja, super schaut das aus und riecht das richtig gut, gell? Jetzt haben wir quasi unsere unser Mischung äh, zusammengefitzelt, auf gut Deutsch. Jetzt müssen wir das Ganze auch noch würzen. Mhm. Ähm, mit unseren speziellen Gewürze. und da holen wir uns jetzt noch eine kurze Info von der Bettina. Der Zimtbaum gehört zu den Lorbeergewächsen und kommt hauptsächlich aus Indien. Verwendet werden können die Wurzel, die Blätter und die Rinde. Der Zimtbaum wird geerntet wie bei uns die Korbweide. Also die jungen Triebe, die werden nach ein bis zwei Jahren gekappt. Die Rinde wird abgezogen, im Halbschatten getrocknet, fermentiert und außer kommt dann die Zimtrinde, so wie wir sie kennen. Und man kann die Rinde oder das pulverisierte. Pulver verwenden, voll von wirklich tollen Inhaltsstoffen wie das ätherische Öl, Eugenol oder Gerbstoffe, Polyphenole und Schleimstoffe. Sie reduzieren den Blutzucker in unserem Blut, weil sie die Aufnahme von Glukose in der Zelle fördern. Außerdem senken sie nur den schlechten Cholesterin-LDL, wirken vitalisierend, herzstärkend, leberstärkend und dagegen Erkältungen. Man kann aber das ätherische Öl des Zimts in eine Lotion oder in ein Öl geben und äußerlich auftragen. Das wirkt durchblutungsfördernd bei Muskelschmerzen oder Überanstrengung. Der Muskatbaum kehrt zu den Muskatnussgewächsen und er liebt vulkanischen Boden und subtropisches Klima. Der Muskatbaum bildet erst die Blüten aus, danach kommt die Frucht. In der Frucht entsteht der Kern und während des Reifeprozesses wird der Kern sichtbar. Wenn der Kern rausfällt, dann beginnt die Erntezeit. Und diesen Kern umgibt erst noch ein roter Samenmantel, den nennt man Muskatblüte. Der wird abgezogen, extra getrocknet und dann auch verkauft. Ist nicht ganz so intensiv im Aroma wie die Muskatnuss. Die Muskatnuss ist voll von tollen ätherischen Ölen wie das Myristizin, das Elemizin, das Safrol oder auch das Eugenol. Und das wirkt verdauungsfördernd, stärkt unser Herz und wirkt desinfizierend. Aber ganz besonders wirkt die Muskatnuss beruhigend und schlaffördernd. So kann man zum Beispiel eine Prise Muskatnuss in eine warme Milch am Abend vor dem Zubettgehen gehen trinken. Klezen sind Dörbirnen und werden meist aus Mostbirnen gemacht oder auch von spätreifen, süßen Birnen. Sie brauchen relativ lang beim Dörprozess. und auch schon früher in der alten Römerzeit hat man Birnen oder anderes Obst sehr gern gedört und hat die Restwärme von einem Holzofen verwendet. Man hat einfach so das Obst winterfest gemacht und so auch die Inhaltsstoffe ein bisschen bewahrt. Außerdem bilden sie ja ganz viel Zucker, so waren sie eine tolle Wegzehrung. Sie sind voll von Ballaststoffen, die toll für unsere Verdauung sind. Sie haben aber auch viel B-Vitamine, die gut für unsere Nerven sind. Das Spurenelement Eisen ist ebenso enthalten, was gut ist für unsere Blutbildung und für die Sauerstoffbildung im Blut. Gläzen oder Dörrobst ist definitiv die gesündeste Naschalternative jetzt in der Vorweihnachtszeit. Gut, jetzt haben wir unsere Sachen alle geschnitten. Jetzt kommt ja. ins auch. Gewürzmischung drauf. Ah, oh, das riecht gut. Ja, das riecht total gut. Und was den ganzen fruchtigen Geschmack ein bisschen unterstützt. Oh, jetzt kommt die Geheimzutat. Die nehme nämlich keinen Rum, sondern ja. ich nehme einen Schnaps, weil das ist ja viel regionaler als wäre Rum. Was man halt mhm. daheim ja. hat, einfach immer gut vermischen. Es mhm. gibt den Ganzen auch ein bisschen Feuchtigkeit. Und dann ist wichtig, dass man es zudeckt. Und wirklich über Nacht gut durchzieht. Dass das richtig durchzieht. Und so schaut es jetzt quasi aus, wenn das ähm, schon mal in Nacht gestanden ist. Genau. Und wenn es da auffällt, die Nussen habe ich noch nicht dazu. Mhm. Gell, weil ja. Wenn ich jetzt die Nussen dazu ruhe, dann nehmen die natürlich auch den Geschmack vom Zimt und vom Karamon ja. und so. Und das will man ja nicht. Man will ja einen Eigengeschmack von den Nüssen mhm. einfach kalten. Und jetzt haben wir jetzt noch die Nüsse dazu. Also ich, ich teile das jetzt schon wieder mit, so mit dem Löffel. Ja, das war aber? für mich schon super. Ja? ja ich brauche jetzt das gar nicht im Brot Ich darf das gleich <lacht> schon waschen. <lacht> jetzt bauen wir unseren Tag auch noch. Die zweite Komponente. Jetzt sehe ich aber dir schon, du hast da drei verschiedene Sorten Müll drinnen. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, Markus, dass ich sehr regional einkaufe. Mhm. Ich habe jetzt ein Rückenmüll von der Lärchenmühle. Und ein Dinkelmehl, das wächst bei mir in Salvin. Komplett vor der mhm. einfach. Und darum habe ich ein, das Weizenmehl einfach durch Dinkelmehl ersetzt. Super. Vom Geschmack her, im Klotzenbrot kennt man jetzt nicht wirklich. Sonst ist der Dinkel vom Geschmack her schon ein bisschen nussiger. Also die drei Mehle haben wir in der Schüssel. Die rühren wir jetzt, jetzt einfach ein bisschen durch. Dann breseln wir uns ein Germ dazu. Dann ein kleines bisschen Brotgewürz. Das ist einfach Kümmel, Koriander. Ich habe da jetzt ein Buttermilch mit ein bisschen heißem Wasser vermischt, also dass es noch ja. lauwarm ist. Und die Buttermilch bewirkt im Teig, indem wir ja keinen Sauerteig drin haben, ja. dass der Brotteig ein bisschen säuerlich schmeckt. Und die Buttermilch gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Feuchtigkeit, so ich jetzt einmal, als wenn ich nur Wasser hernehmen. Es bleibt länger saftig. Wenn es richtig schieben und ist, dann hole ich ihn raus. Da habe ich meine Teigkarte in der Hand, das ist wie so eine Verlängerung von meiner Hand. Und weil es ja meistens ist, dass unter dem Brot kneten, wer angerafft, habe ich wenigstens einen halbwegs ja, ja. <lacht> Teigfreie Hund. So wie er jetzt ist, da haben wir ihn in so eine Schüssel, rein, eine Decke drauf und dann eine Stunde gehen lassen. Jetzt haben wir eigentlich unseren Tag eine Stunde gehen lassen. Das heißt, der schaut jetzt wie aus. zack her, lüfte das Geheimnis Schau und man. schaut super aus. Also der hat jetzt im Prinzip richtig schön gearbeitet. Ja. So, und da dürfen wir jetzt eben nicht vergessen, dass wir uns wirklich ein gutes Drittel für die Ummantelung auf Zeit. Gell? Ja. Und das tun wir der Wörter da zu decken. Zu decken Und den Rest tun wir jetzt mit der Fülle verkneten. Und jetzt tun wir das gleich so ein bisschen länger weil dann kann ich es gleich in der Mitte auseinanderstechen dann habe ich gleich zwei Stutzen. Und bei uns im Pinska ist eigentlich der Stutzen, gell? also ich habe eigentlich noch nie einen Lorb, einen Klotzen gesehen. So, jetzt habe ich ihn fertig ausgeölt. schauen wir mal ob er passt. Wichtig ist jetzt, weil er ist ja ganz trocken, dass man ein bisschen einpinseln. Das ist ja ein Fahrzeugestück. Genau. Wahnsinn. Ja, Schaut echt gut aus. Und damit er ins jetzt nicht reißt beim Bocken, ist es gut, wenn man ein bisschen einsticht. Mit einer Gurke. Okay, das dass es quasi die Luft ausmacht. Mhm. So, Ich glaube, das passt so, oder? Das passt gut. Schaut richtig gut aus. Ja. Jetzt muss man nur noch zeigen, wie das mit deinem Brotstempel mhm. funktioniert. Und dann in den Ofen, oder? Genau. Wichtig ist, dass man zuerst die Stutzen gehen lässt und kurz vor dem da Ofen eben erst Druck, weil sonst bleibt man das Muster nicht drin. Und da darf man wirklich schön gut in Boah, okay, ja. also richtig weit. Ja, schon. So, dann um mit dem Balschen. So, und da habe ich jetzt auch noch einen Energiesport-Tipp für euch daheim. Und zwar, ganz wichtig, versucht Umluft zu ähm, verwenden. Ist ganz, äh, Wichtig, weil da spart man natürlich bis zu 20% Energie. Ich spare mir intensives Aufheizen, habe eine bessere Luftzirkulation und äh, das kann euch dann wirklich beim Sparen helfen. Und es äh, ist natürlich auch für das Gargut ganz wichtig, weil wir gleichmäßigere Hitzeverteilung haben. Und für mehr Energiespartipps von der Salzburger AG einfach die alexa fragen. Und der Bediene am Wunsch werden wir natürlich jetzt nachkommen. Das heißt, wir brauchen ein winterliches Heißgetränk und da machen wir uns jetzt so eine schöne Bunschpole-Glühwein. Klingt gut. Ja. Da starten wir jetzt gleich mal rein mit einem ordentlichen Rotwein. Als nächstes kunst du, weil der Rotwein da ja. aufstoßt, aufkocht, die Klötzen halbiert oder ich da so ein Viertel damals, ja, da links. Ja, die können wir dann da schon dazu einige und natürlich auch ein bisschen was von unserem winterlichen Punschgewürz. Und da drinnen haben wir jetzt ja richtig diese typisch winterlichen Gewürze und unter anderem auch die Nelke. Und da erzählt uns die Bediener jetzt gleich noch was dazu. Die Gewürznelke gehört zu den Myrtengewächsen. Sie stammt ursprünglich aus Indonesien. Verwendet werden die Blütenknospen. Ein kleiner Test, wenn man die in ein Glas Wasser gibt und sie zu Boden sinken, dann sind sie voll von ätherischen Ölen und nur frisch. Wenn sie aber an der Wasseroberfläche schwimmen, dann sind sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die enthaltenen Inhaltsstoffe sind das ätherische Öl Eugenol, aber auch die Elaksäure, Kämpferol oder auch Gerbstoffe. Sie alle wirken super verdauungsfördernd, helfen uns bei Durchfall oder Blähungen, fördern die Fettverbrennung, wirken aber auch desinfizierend und schmerzstillend. So kann man zum Beispiel ein ätherisches Öl von der Nelke direkt auf eine schmerzende Stelle bei Zahnweh geben oder man stört selbst eine Tinktur her, indem man diese Blütenknospen, die Gewürznelken mit einem Nudelwalker anquetscht und in Alkohol ansetzt und für drei Wochen ziehen lässt. So habe ich ein Zahnschmerzmittel, aber auch ein Würzmittel. So, jetzt magst du eigentlich im Prinzip unsere Grätzle hinschmeißen. Genau. Die lassen wir jetzt da rein ein bisschen mitziehen, dass die den Geschmack abgeben. Ja, wunderbar. Und dann können wir schon mal ein bisschen zurückschalten. Jetzt gießen wir das Ganze auf mit unserem Apfelsaft, damit es diesen, ja so bisschen punschigen Charakter kriegt und jetzt zum Schluss natürlich auch noch mit unserem Holunderbeeren-Sirup, der dem Ganzen dann natürlich noch so richtig eigene Noten gibt. Mhm. Gell? Du siehst, das hat jetzt so leicht so ein punsch-trübe Farbe ein bisschen. Probieren wir mal. Ja, das wäre gefährlich. Oh. <lacht> Edith Kekseltime, Gewürzkekse machen wir jetzt. Was müssen wir da als allererstes einmal? Okay. Als erstes brauchen wir weiche Butter. Oh, weiche Butter. <lacht> da habe ich gleich einen Energiespartipp für euch. Und zwar Butter immer vorher ja, damit sie schon äh, Zimmertemperatur hat. Und äh, wenn ihr richtig Energie sparen wollt, dann lasst den Mixer weg und knetet es mit der <lacht> Hand. <lacht> Nein, aber ganz im Ernst, also für die wirklich sinnvollen Energiespartipps auch vielleicht einmal die Alexa-Fragen. So, wir haben jetzt die weiche Butter, Markus. Mhm. Da habe ich einen braunen Zucker und einen weißen Zucker. Ein bisschen Schlagoberst dazu. Einen Totter. Schau, wie schick der ist. Ein bisschen Zitronenschale und ein bisschen Orangenschale. Und da haben wir unsere Gewürze und einen Galgant. Galgant. Und äh, da hören wir uns jetzt einmal gleich an, was die Bettina für eine Info hat für uns. Der Galgant gehört zu den Ingwergewächsen. Stammt aus Südchina, aber auch aus Indonesien. Verwendet wird die Wurzel getrocknet oder auch frisch, sie schmeckt süßlich scharf. Überall dort, wo der Ingwer seinen Platz in den Speisen findet, kann man auch den Galgant verwenden. Schon im Mittelalter ist der Galgant zu uns nach Europa gekommen und die Hildegard von Bingen hat die Pflanze entdeckt. Sie war super begeistert und hat den guten Ruf von dieser Pflanze gleich überall verbreitet. Wenn man täglich einen Teelöffel von getrockneten Galgern oder frischen Galgant verwendet, kann man einfach aufkeimende Erkältungen schon mal abfangen, das Immunsystem aufbauen, aber auch die Leber stärken, das Herz stärken und in der Volksheilkunde wird er gern bei Atemwegserkrankungen und Husten verwendet. Verantwortlich dafür sind die Inhaltsstoffe und zwar das ätherische Öl, Sineol, aber auch die Harze wie Galangol oder Alpinol. Außerdem wird dem Galgant auch noch eine stark aphrodisierende Wirkung nachgesagt. So, jetzt haben wir das alles schön cremig aufgemixt. Und jetzt kommen mal dazu. Und ein bisschen Backpulver. So, und noch nehmen man es auf die Arbeitsflächen her und dann mit den Händen fertig kneten. Und jetzt auch. Ich muss einmal probieren, weil ich bin ein alter Torgelwascher bin. Was sagst du? Mmh, gut. gut? Mhm. Dann können wir den jetzt noch eine Stunde kalt Genau. Und dann können wir Keksel machen. Dann können wir Keksel ja. machen. Nach einer Stunde kühl stellen lässt sich der Tag einfach viel besser verarbeiten, weil der Butter wieder ein bisschen anzieht und dann lässt genau. er sich gut ausrödeln. Und da habe ich jetzt einen kleinen Geheimtipp. Man kann ein paar Mandeln hinstrahlen und den Torgel da drauf ausrödeln, weil dann hat man es also ein bisschen. Ach, das ist eine super Idee. Ja? Und beim Teig ist es auch wichtig, dass man nicht so große Teile ausrollt, wenn eine Butter drin ist, weil noch ein Wärstiger war und dann fangen wir zum Bicken noch. Auf der Ehe muss ich anfangen zu stechen, oder? Ja, die passt halt ganz Sternlein, genau. Stehntein, oder? Ja. Schneeflocke. Ja, Schneeflocke. Zack. Und dann gleich aufsetzen, mhm, oder? Genau. Fertig ausgetochen, einmal voll, überheben wir gleich einmal. Jetzt kommen die ins Rohr bei 170 Grad, mhm. ca. 10 bis 12 Minuten. Sie sollen schön hellbraun sein. Super, perfekt. Ich mache da auf. Ja. So, schaut gut aus. Also Brot fertig, Keksen noch, noch füllen. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Unser Glätzenbrot, unsere Kecksal. Die werden wir jetzt gleich verkosten und unseren Wunsch. Edith, danke für den Einblick in deine geheimen Rezepte. Gerne. Ja. Und äh, das werden Sie sicher ganz viel ausprobieren. Und ich darf sagen, wir probieren jetzt auch was aus. Nämlich unseren Wunsch. Prost. Und werden haben wir uns eine verkosten. Ich was. Und ich somit wünsche ich frohe Weihnachten. Ja, Markus. <lacht> Ja, wir haben alles, was wir brauchen, wir haben Punsch, es ist weihnachtlich, extrem weihnachtlich eigentlich, ja. also ja. Weihnachten kann kommen und wenn es euch genauso gut gefallen hat, wie uns selber, dann könnt ihr euch da natürlich noch weitere Sendungen anschauen. Hm. Hm.